Die Fehlversuche sind ja nicht nur Genuss, sondern sie sollen auch die Möglichkeit bieten, bei diesem ähm, Erlebnis selbst mitzugestalten. Wir haben dafür extra ein Labor vorbereitet, wenn ich das Genuss schmiede, äh, wo eben der Kunde die Möglichkeit hat, dort und, äh, mitzumachen. Einen besonders äh, spannenden Aspekt in den äh, sogenannten Feldversuchen finde ich den Aspekt. Wie wir uns bemühen, ein gutes Lebensmittel herzustellen, wie du versuchst, aus diesem Lebensmittel dann ein weiter veredeltes Produkt für deine Gäste herzustellen. Und unsere Köche zeigen dann, was sie aus diesen Spitzenprodukten noch alles herausholen können. Dieses Mal haben wir uns für den Schafkäse entschieden und Schafkäse haben wir deshalb von der Familie Stiegel erstens mal, wenn wir schon lange miteinander zusammenarbeiten und zweitens mal produziert die Familie Stiegel hundertprozentigen reinen Schafkäse. Ja, eigentlich finde ich es ein bisschen verrückt, aber es ist trotzdem spannend. Eines ist ganz klar, ohne einer guten Zusammenarbeit zwischen Bauern und Gastronomen und den regionalen Produkten kann es keine Qualitätsgastronomie geben. Wenn ihr bereit seid für neues, dann kommt es am 31. August.